Das Party okay. ist da, das Biker ist der Team. ja, yeah. like hier. <lacht> Willst du eine Runde mitgehen, Martin? Ja, wir wollen gerade was ausprobieren. Ein paar Sekunden später. Spielst du auch mit allen? Okay, dann sind wir zu dritt. Habt ihr auch noch. Mhm. Jetzt, wenn du jetzt mitspielst, bist du der Letzte. Aber du hast kurz überlegt, oder? Nein. Warum lügst du mich an? Du hast, ich habe genau gesehen, wie du weggeguckt hast. Ja, den machst du doch in einer Sekunde an, das ist doch ein Open pc Alter. weißt ich, wie schnell der hochfährt? Sprichst du über das Cam-Mic oder täuscht das, kann sein, Alter. Weiß ich, ist es jetzt anders auf dem Stream, Freunde? Ja, okay. Also, ich habe ganz über das Cam-Mikro geredet. Ich bin manchmal auch ein Idiot. Aber ich hoffe, das macht mich auch ein bisschen sympathisch halt. Komm zurück, Ulti. Nice. Was ist denn hier los, Alter? Ist das, ist das normal? Oh. Oh, schön, schön für die Eco, Alter. Das habe ich von Alex R gelernt. So, dass ich wenigstens einen Kill noch gemacht habe. Hoffentlich hat er das oben gerade gesehen, während er wieder nackt im Bett liegt. Ja, du könntest das Ding jetzt ja drohen. Äh, Lambs mir einen Ulti-Schuss äh, geben. Also du hast. Oh, oh Mama, mir, nein. Oh. I hate this game. We make fun of the Uti. Break it down. Pokeboot! Uti It's a Pokemon. Actually. Mato, Mato! Like, you call it like Mato! You can't just say Mato or Uti. Are you okay? Yeah, no. If Gegen mich gehen möchte. Oh. Insane! Insane! GG guys, nice bitch. GG, same. Auch knuffige Mates gewesen. Richtige Ultimate. Wäre ja, das nice, wenn du die Kamera mal zu Ultimate abzuschwenken würdest? Nee, ne? der will das nicht. Denkst du das. Denkst du, das würde mich irgendwo kehren? <lacht> <lacht> <lacht> Wieso hat Ulti keinen Rang? Ja, Ulti spielt normalerweise nur Spike Rushes mit Females. <lacht> <wird> 3, uh, aber they're sind noch nicht durch. Pushing, pushing. 2, 3. Lass, last Con, Con, Con, Con. <lacht> die die Winning-Faust. Ja. Weiß ich, wo, wo sind die alle? Wo ist Lenz? Wenn Lenz nicht da ist, ist... Ja, hat er irgendeinen Lug? Er ja, schreibt mal bitte, ob wir irgendeinen Lageplan haben bezüglich Frühstück. Aslan. Ja. Hat Lenz geantwortet? Weil Don Hunger. Ja, er sagt, wir haben. Macht in der Küche. Tilt. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ey, soll ich mal Cypher spielen? Sehr gerne, oh, du, du hast, hast Du würdest das übertrieben feiern, oder Ulti? Das wäre mein allererster Cypher, Jungs, okay? Okay, ich mach den. Are you ready? Willkommen, Mann, this is on. Ich bin Ja, das ja, ja. halt. ist. geht's. Und mich dann immer fliegen Und, Und Battle continues! Ja, die verstehen. Danke perfekt, auf geht's, machen. Runde, let's go. Das kommt. Ah, das ist ein guter... Das kommt. Ah, das guter das kommt das <lacht> oh, der hey, wo, Ey, wo Ey, ey, ich hab die verworfen, Jungs. Ja, das ey! ey. Ich bin überfordert. Ich habe den spider aufgenommen. Ey, seid ruhig, bitte. Also, Weg 6. Ja, genau oh, so. Oh, Mato, Mato, Mato, Mato. Hast du sogar verkehrt rum reingestellt? Kann das sein? <lacht> so also auf Ehrenlos, dass er nur Robo-Arsch zeigt. Also, dass ist. dann rein da. Also, ich doch besser. Ich hab' die 60. Ich hab' die 60. Ich hab' die 60. Ich hab' die 60. Ulti, hier. Ulti, hörst du mich nicht? Ah. Ulti, ich hau ein Heal! Was soll ich denn machen? Ich, ich bin 7 Minuten hinter dir! Macht dir der Heal Spaß, Ulti? Ja. Okay, weil du ihn schlecht spielst. <lacht> <lacht> okay. <lacht> der Spike dort. Er ist, äh, vor Window. Boah, der Arme muss tilt sein. Ich bin echt gut an ihm vorbeigeflogen. Seit wann habe ich so ein Movement mit den C4s? Wundert dich, dass du außen awesome bist? Eigentlich das nicht. Das hat mich jetzt echt nur die C4s gewundert. Ohne viel reden direkt weiter? Ohne viel, Ohne viel reden. Am besten gar keinem. Oh ja. Fünf, drei. Alter, was ist das hier für eine, für eine Spree von mir? Guck, komm mal ruhig rübergerollt, Ulte. Guck dir das ruhig auch mal an, wie das auch mal bei dir aussehen ist kann, wenn du, noch, wenn du noch ein bisschen übst. Wie gefallen mir diese 3 mail Jimmy Piece? ist das? <lacht> da, wird's, da wird's amazingly rot, Alter! <lacht> ja, natürlich spielst du mit, Alter. Kannst du bitte einmal kurz im Stream zeigen, wie geil du aussiehst, Fatih? Zeig mal, wie... wie on point deine Frisur ist, Alter. Junge, du bist ja... Alter, was ein Masterpiece. Der Spot down! Geh Ladung, ja. ja. oh, ja. oh, <lacht> oh. Ladung raus! Ja! Letzter lebender Spieler! bei dir! Ein Gegner mit dieser an. Wenn Fazit wieder im Mondgesicht spielt, wird's übertrieben laut, Alter. Sehr laut. Ja, ja, weil ah, wenn die Modux ja. wieder im Mondgesicht Gesicht spielen, es wird so laut im Raum. Walla, Bruder, nein! <lacht> ja, angeblich Lagdate. Willst du Kinderbomben noch? Ich hab ein bisschen zu viel genascht. Nimm mit der Kinderbomb, Mann. Sonst, sonst hau ich die weg, Alter. Und dann bin ich Tilt. So Tilt, dass er sogar tappt und sich einfach so irgendeinen billigen Streamer guckt. Was ist das denn für ein Vollidiot, den du da guckst? so ein dicker Bärtiger mit dicker Retro-Brille. Sitz mal oben dann. Boah, du lässt komplett free. Oh mein Gott, du wirst es. Naja, komm, dass du sowas dann dazu geholst, das macht ja alles kaputt. Na wir trotzdem viper spielen spielen. du dann nicht?